Bist du dir deiner Gnadengaben bewusst und benutzt du sie auch? Gnadengaben sind von Gott geschenkte Befähigungen. Es sind Gaben, die wir zuvor nicht hatten, bevor wir zu Gott gehört haben. Ich konnte zum Beispiel früher nicht gut reden. Ich konnte meine Gedanken nicht so gut in Worte fassen. Auch nicht, wenn ich meine Gedanken aufschreiben wollte. Und Gott hat mich es dazu befähigt, dass ich mich klarer ausdrücken kann noch meine Gedanken besser in Worte fassen kann. Und früher war ich auch richtig verschlossen und schüchtern. Und Gott hat mich offen gemacht. Ich kann jetzt mit jedem über alles reden. Wobei mir auch Gott gezeigt hat, dass es nicht gut ist, mit jedem über alles zu reden, weil nicht jeder alles verkraftet und nicht jeder alles zum Guten nutzen wird. Als ich Gott in mein Leben eingeladen habe, da hat er mir recht früh gezeigt, dass er möchte, dass ich zu anderen rede. Und ich dachte, aber das kann ich nicht. Ich habe noch ein bisschen Angst davor. Aber ich habe mich selbst davor verschlossen. Gott hat es mir immer wieder gezeigt, aber ich sage, nee, Gott, das kann ich nicht. Aber Gott befähigt mich dazu. Er hat mich dazu befähigt. Und ich hätte es vielleicht schon viel früher machen können, wenn ich mich dem selbst nicht verschlossen hätte. Wenn ich Gott geglaubt hätte, dass er mich dazu befähigt, denn wenn er sagt, dass wir es tun sollen, dann befähigt er uns auch dazu. es sind ein Geschenk von Gott. Sie befähigen dich zu Dingen, zu denen du vorher nicht in der Lage warst. Früher dachte ich mir immer, dass ich eigentlich gar nichts kann, obwohl es damals schon nicht gestimmt hat. Ich war schon gut im Ding, zum Beispiel im logischen Denken, in Mathe. So, wenn du glaubst, dass du nichts kannst, es stimmt nicht. Vor allem wenn du zu Gott gehörst. Er befähigt dich und er wird dich gebrauchen, wenn du es zulässt. Bist du dir deiner Gnadengaben bewusst und nutzt du sie auch für Gott zum Guten?